Ich habe die der Urlaub ist jetzt gegangen und ja, ja was heißt vor? steht halt wieder einiges an Arbeit tun, vorhin ein paar holsame Tage dabei, Es hat in der Zwischenzeit auch noch einmal geschnieben, aber allein so, klar, sieben, acht war filmbar aber nichts Spektakuläres. Ja, was gibt es nicht Neues? Meine Föder-Ketten waren schon, oder heimt, ziemlich stark verschlissen Und da war ich eben unterwegs und habe ein paar geholt hingeholt. Da ist jetzt also ein Backel. Und jetzt gilt jetzt halt noch anzupassen auf dem Traktor, aber normal. Ist das auch keine Hexerei? Das ist eben noch der B-Wack. mit den aufgeschwärzten Gliedern, die zusatzglieder und der Eisbrecher drauf, dass die Standzeit halt verlängert wird. Und vom Grip her merkt man das schon auch. Was also jetzt hat man der Leiste war. So. gehen, die universale Idee eben. Das sind jetzt eben leider Fördern. Die Hintern waren ja mal antauschen, dass eben die scharfe Kante wieder nach hinten greift. Weil eben am Wochenende, das kommende Wochenende, meldet da wieder Schneefälle. Da soll ein Genuativ kommen. Zwar kein so richtiges von der Strömung her, aber ich glaube eher, was ich ja so ausgelesen also habe, dass der das Wetter dass das mehr über das Bustartal da rausfragen wird und Kärnten, da und Kärnten erwischen. 20, 25 cm können bei uns halt auch kommen. Was haben wir, siehst du noch, ja, Straßen ist alles offen, das habe ich sehr alles gesehen. Dann ja, schauen wir auch zum Traktor. <lacht> So, da sieht man jetzt eben die Stege. Die sind eben schon ziemlich einseitig aber es geht eigentlich nur da hinten. Vorher schaut schon ganz anders aus. Da sind die Stege eben schon weg. Und eben die Lidl am war wieder. Das sieht man eh. Ewig hält einfach nichts. Wenn wir den jetzt noch nachdenken. Dazu werden wir dann wieder aufhören, aufpucken. Ich habe total lange hätte, mir nie gedacht Da geht's ja, Anspruch da nicht so viel, sondern brauchen sie also nichts. Ich mache auf, dass der Hank mit dem Profil ist ungefähr. Das ist wichtig paar Netzketten, dass sie, sie nicht zu stramm machen. Spann, das soll ja schließlich schön fallen. Da war ein Minimum recht, dass man mit der Hand schön hineinkommt, wo sie durchhängt. Als nächstes arbeitet es den Rafen voll zusammen. So. Das schaut noch gripp aus. Ich schaue da, dass sie da mit den Diamanten vom Netz weil es eben die Form hat, wie eine Diamantschiene in der Mitte bin. Da soll es halbwegs stramm sein. Aber nachher fährt man einmal, dass die Schiene fallen die Kette. schaut man, ob man sie noch mit kürzen oder länger machen muss. Weil das dann eben drei Stellen am Ende kannst, da kannst du die Kette noch einstellen. Normal müsste er aber, aber genau passen, weil es eben die gerechte Dimension ist, wo, sie, wo die drauf passt. Die geht eben von 44, 18, 20 Zoll oder 47, 65, 20 bis 44, 65, 24. Wenn man so lange etwas wie diese die hat, bin ich schon zu fein. Diese hat mittlerweile zwölf Rinder gesehen. Und so es hat schon etwas. Ich kann zwar nicht alle Winter gleich, aber ihr wisst, was ihr mache. Falls ein paar Monaten, dass ich die geschenkt bekommen oder sonstiges, dem ist nicht so. Die sind ganz normal gekauft worden, um gleich Behauptungen auszuschließen. Freitag, und ein paar neue Schuhe umlegt. Es gibt eh der Klimawandel, braucht es nicht mehr. Hier <lacht> haben äh, wir den Schäckl noch auf dem Niveau. Damit es nicht aufbeitet. ist jetzt wohl stramm, aber sie wird mir wahrscheinlich fehlt. So. Das war jetzt das Kettenmantel gewesen. Hm, das ist Und runde runde da hinfahren. Schauen, wie sie sich stellen. Haben sie? So, äh, wurscht. Magnet hat einer jetzt kaum mit, aber... Das wird schon gehen. Das ist lebt. Ja genau, weil jetzt einige umgeschrieben haben Und da viele meinen privaten Facebook-Account gefunden haben. Oder halt ja große so hoch versteckt und eigentlich auch nicht. Hoffe halt echt, dass Privatsphäre nur Privatsphäre bleibt. Wenn wir wirklich Fragen haben, sollten es auch Fragen sein, die auch in die Kommentare gestellt werden. weil äh da haben wir teilweise unmoralisch Angebote und weiß ich was alles dahergekommen, aber die haben jetzt so gleich blockiert. Alles interessiert mich gar nichts. was wird da hoffentlich auch jeder verstehen. Nachher, was gibt es jetzt noch nicht? Ja, die, was Facebook gefunden haben, haben Sie eh schon gesehen. Wir waren letzte Woche bei der Firma Rosenbauer. Weil wir ein neues Einsatzfahrzeug kriegen von der Feuerwehr, das war eben ein RLF 2200. Für alle, die nicht wissen, was das heißt, das ist ein Rüstlöschfahrzeug mit Allradantrieb und hat dann 2000 Liter Wassertank und dann 200 Liter Schaummitteltank an Bord. Verbaut wird da 3500 Liter rosenbauer pumpe im Heck, die Niederdruck, sprich bis 10 bar Niederdruck und bis 40 bar Hochdruck hat, kann die Minute 3500 Liter Wasser fördern. Aufgebaut ist das Ganze auf einem M1 vorgestellt mit der Bezeichnung TGM 18.340, das spricht heißt das ist auch 18 Tonnen vorgestellt und hat 340 PS. Gibt es auch mit 290 PS, aber bei uns in den gebirgigen Gelände brauchst du einfach eine Leistung. Da haben wir noch einen, der der ja auch noch etwas Arbeit. Das Mega ja ich glaube, gleich Weil schön. Meine Hackschnitzelanlage ist auch etwas Da haben wir den Hackschnitzel unter oder also gleich Platzlaube ausraum. Nicht uns kein... Ich, ich glaube, eh. es ist Es fühlt sich noch einer Schneewächten an. Ja, schon. fein zu sehen, wo der Scheisshafen in den Oh, oder? Der Kran ist schon wieder wörende Stehen und seis. Genau, bevor es vergisst wieder am vergangenen Sonntag war die Geburtstagsfeier von meinem Onkel, der ist 60 Jahre alt geworden, ist Fernfahrer. Da ist mir eben aufgefallen, er ist jetzt schon jetzt. Auf diesem Weg noch einmal alles Gute. Ja. Wenn man sieht, die Kette sitzt schon im Mittag da oben. Es ist ja eigentlich nicht mehr nachzuspannen, es passt schon wieder. Da haben wir noch einen Schnee hergehalten mit dem Frontlader und mal ein paar Schaflachen tun, dass wir da ein paar Ruhe haben. Hoffe ich hoffe, dass wir ein kurzes Update bekommen werden. Wenn es wieder schneit, kommt, ich es mir Dann bleibt eigentlich gleich eine halbe Ehre zu sagen. Noch. Sobald es wieder Schnee ich muss es wieder. Oder ich nehme mir morgen zu den mit. Schau mal. Ob es schnell gehen ist oder ob wir leichter Weile Nawohl, Na wohl. Na, der Eerie.